moin leute was geht's bläfer am start und willkommen zu fünf arten von discord usern der channel fanatiker moin moin willst du talken ja denn das den ein zweier talk Servus. Hallo. Dann müssen wir jetzt in den Dreier-Talk. Oh, ist das stressig. Ich würde mich gern bewerben. Bewerben? Dann komm in den Bewerbung 1. Lass es meiner. Du kannst eigentlich ein bisschen meditieren im Meditationstalk. Du willst dich hier bewerben? Ja. Erste Aufgabe bestanden. Okay, lass in Bewerbung 2. Bist also. du gut im PvP? Ja, natürlich. Dann in Bewerbung 3. Zwei Stunden später. Wir müsstet als erstes noch äh, Wonder Ones machen, damit ich auch weiß, ob du gut im PVP bist. Komm ja, dem Wonder One 1. 2000 Jahre später. Sehr gut, du hast das erste Wonder One bestanden. Lass im Wonder One 2. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Du bist jetzt Mitglied unseres Clans. Das finde ich geil, ja. Ne? Der Minecraft-Spieler. Alex, ich glaube unter uns sind Dias. Lass mal runtergraben. Ja. gehen wir nach oben. Wir haben Dias gefunden, Alex. Schnell abbauen. Nein, es war so klar. Der nervige Spammer. Hey! Hey! Hast du Zeit zum Talken? Warum? Warum nicht? Nein, weil ich keine Lust habe. Du kommst jetzt sofort unter, ich mach dich fertig, ich weiß wo du wohnst, also komm jetzt sofort in den Talk. Ich sag's ein letztes Mal, das ist eine Drohung, eine echte. Der Soundboard-User. Ach, es ist so ein schöner Tag, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Und ich habe Soundboard-Verbot. Moment mal, im Schreientag sind Schnelli und Voltry wetten, dass sie nicht schreien? Bei uns ist der laute Ton gang und gäbe. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf. Moin! Hi! Kennst du schon das Neueste? Was ist denn das Neueste? kennt ja schon jeder. Hä? Zucker, Zucker, Zucker, Blatt, Zucker, Zucker. Uh. Die beste Musik für deinen Tag. Radiograph, please. Schnelli, du hältst dich auch für was besonders Staues. Guck dir mal das an. User disconnected from your channel. Der Geier. Willkommen im Support. Ähm, ich möchte mich gerne bewerben. Ja, was war's denn? Als Inhaber. Das suche man nicht. Bitte, ich habe mich schon so darauf gefreut. Na. Doch, aber ich bin wirklich gut im Inhaber sein. Was kannst du denn? Ich kann gut Deutsch sprechen, ähm, und ich bin einfach perfekt. Ich kann Leute gut wegbannen und, und, und ich kann den Server kaputt machen. Ah, warte, Qualifikationen die reichen einfach nicht aus. Ach bitte, wie wär's denn mit Geld? Ich könnte dir Geld geben. Willkommen am Server. Wählst du Paypal oder PSN? Jo Leute, das war mein Video über die 5 Arten von Discord-Usern. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Schaut gerne meinen Discord-Server, der Link ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.